Und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute seht ihr mal wieder mich. Ich hoffe, das kann ich das nächste Video ändern. Ich habe vor, mal wieder eins zu malen und halt über eine Krankheit. Ich weiß noch nicht welche, vielleicht die Fatigue, habe ich die schon? Oh, die habe ich schon. Dann das Rhinosyndrom. syndrom Mal schauen, wann ich Lust und Zeit finde. Aber jetzt zum Video. Und zwar wollte ich schon letztes Jahr das Video drehen, denn es geht um das Jahr 2019. Ich mache sonst immer ähm, eine Zusammenfassung über mein letztes Jahr, aber in schriftlicher Form. Dieses Jahr dachte ich mir, ich mache mal ein Video, wie ihr seht, immer noch mit schlechter Beleuchtung. Es ist gerade Nacht, ich bin nicht ganz so fit. Deshalb habe ich mich jetzt einfach so aufgerafft. Eigentlich wollte ich es tagsüber machen. Es gibt also nur mein Zimmerlicht. Wer sich sehr daran stört, kann mir gerne ein neues Licht schenken. Hier und hier eine Beleuchtung bitte. Nachrichten an mich. <lacht> okay. Auf jeden Fall habe ich mir auch einen kleinen Notizzettel in meinem Handy gemacht. Deshalb werde ich ein paar Mal nach unten gucken, denn mein Gehirn ist derzeit nicht das Beste. Und ich möchte meine Videos ein wenig strukturierter verfassen, denn ich habe meine anderen Vlog oder ich habe es jetzt Redevideos oder so genannt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir die angeguckt, weil ich sie alle untertitelt habe. Alle, die hörgeschädigt sind, können also jetzt auch meine Redevideos anschauen und etwas verstehen. Und wer mich akustisch nicht versteht, kann es aktivieren in den Untertiteln und einfach mitlesen. Auf jeden Fall habe ich in diesen Videos festgestellt, dass ich total wir-rede teilweise. Also, meine Gedanken sind sehr sprunghaft und so rede ich auch. Und das möchte ich ändern. Ich hoffe, das schaffe ich. Lustig, dass es mir noch nicht mal beim Schneiden auffiel. Wo wir bei Vorsätzen für das nächste Jahr sind. Und zwar nehme ich mir generell keine Vorsätze, sondern ich setze mir Ziele, die ich auch erreiche. Und das schaffe ich eigentlich. Also sowas wie... Ich mache jetzt jeden zweiten Tag Yoga, was ich wirklich, wirklich gerne machen würde. Setze ich mir nicht, weil ich mache es eh nicht. <lacht> Aber dafür setze ich mir andere Dinge zum Ziel, wie zum Beispiel strukturiertere Videos machen. Überhaupt Videos machen. Und dieses Jahr wird für mich also ein strukturiertes Videojahr. jahr Letztes Jahr war für mich ein schönes Jahr. Bis auf ein paar private Dinge, die jetzt nicht von mir aus kamen, was trotzdem belastend war ähm, in der Familie und bei Freunden, ging es mir eigentlich gut. Ich persönlich hatte einen sehr stabilen Krankheitsverlauf letztes Jahr und ähm, ein gutes Blutbild. Ich war kein einziges Mal im Krankenhaus. Ich habe viel Zeit draußen verbracht im Sommer. Und mir ging es trotzdem gut, was mich enorm überrascht hat und gefreut. Trotzdem werde ich weiterhin vorsichtig bleiben. Aber es war einfach ein gutes Jahr. Dann haben wir eine Katze dazu gewonnen. Wir haben den kleinen Mikesh im Feld gefunden und aufgepäppelt. Und dementsprechend ist er dann halt bei uns eingezogen, weil unsere Hunde lieben ihn. Das war es auch schon von meinem Jahresverlauf. Ich habe allerdings mein Jahr noch ungefähr beschrieben. Und zwar findet ihr den Link unten in der Infobox. Wenn ihr nachlesen wollt, was so die größten Punkte in meinem Leben letztes Jahr waren, könnt ihr das gerne in meinen Alltagsberichten nachlesen. Aber was viel wichtiger ist, ist meine... Innere Einstellungen oder meine inneren Erlebnisse, nenne ich es mal. Ich habe mich sehr viel mit mir selbst beschäftigt, weil ich sehr unglücklich war. Nicht so, dass es wirklich schlimm war, aber je besser es meinem Körper ging, desto mehr habe ich gemerkt, wie unzufrieden ich mit vielen Dingen bin. Ich habe vieles angefangen und angekündigt und nicht fertig gemacht und ähm, das hat mich immer noch unzufriedener gemacht. Deshalb habe ich angefangen, mich erstmal ein wenig aus dem Virtuellen zurückzuziehen, mich mit mir selbst zu beschäftigen, schauen, was werde ich leisten, was kann ich leisten, was möchte ich leisten und angefangen, Projekte erstmal zu beenden, bevor ich neue Sachen anfange. Ich habe mich mehr mit äh, Fotografien beschäftigt und mich wieder meinem persönlichen Schreiben gewidmet, was ich dieses Jahr auch garantiert weitermachen werde. Ich möchte nach wie vor ein Buch rausbringen und das werde ich jetzt mehr verfolgen als Sachen zum Beispiel für Lupus Diary. Ähm, ich mache dieses Jahr bei einem Schreibwettbewerb mit, dafür habe ich endlich den Anfang gemacht. Sowas ist bei mir einfach auf der Strecke geblieben, weil ich mich nur auf ein Ding konzentriert habe. Ich habe auch viel im Virtuellen gelebt. Das heißt, ich habe mich jetzt auch ein wenig aus sozialen Netzwerken zurückgezogen mir Internetzeiten abends eingerichtet oder mal in der Arztpraxis oder so. Aber dass ich nicht ständig am Handy hänge, weil ich gemerkt habe, dass mich das unglaublich ausbremst. Und... Ähm, Zeit für meinen Hund. Wir haben unglaublich viel Kopftraining gemacht, ähm, die einfachen Befehle kann sie schon mit Sitz, bei Fuß oder sonstigem. Was wir jetzt üben ist das stille Kommando, also dass ich nur etwas zeige und dann macht sie. Es ist, Es hapert an einigen Stellen. Ähm, wie schon gesagt, beim Training rede ich nicht, außer sie versteht etwas ganz und gar nicht. Und natürlich bleibt das Spielen auch nicht aus, was auch viel Zeit in Anspruch nimmt, was ich lieber mit ihr verbringe als mit gewissen anderen Dingen. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt. Und ähm, im Endeffekt möchte ich letztes Jahr dieses Jahr weitermachen wie letztes Jahr. Mich Dingen widmen, die mir Spaß machen. Besonders bei Dingen bleiben, das muss ich üben für mich selbst, wenn ich mir was vornehme, das einfach strukturiert, wo wir wieder beim Thema wären, durchzuziehen. Denn das ist die ganze Zeit auf der Strecke geblieben. Allein auf Lupus habe ich habe ein Sorgenschmetterling, ich möchte Medikamentensteckbriefe machen, ich habe eine Videoserie angefangen. Was heißt Serie? Ähm, ich habe ein Video angefangen, was ich noch fertig machen muss und ähm, lauter so Dinge. Genau, und was mir auch noch am letzten Jahr natürlich in Erinnerung geblieben ist, ähm, sind meine neuen Ringe. Ich zeig sie mal. Ich habe nämlich jetzt, ich weiß immer noch nicht richtig, wie es fokussiert. Okay, es fokussiert nicht. Ich blende einfach ein Bild ein. <lacht> ich habe neue Ringe bekommen und zwar stabile Ringe und für diese haben sehr viele nette Leute zusammengelegt. Ich bin unglaublich dankbar, denn die Krankenkasse hat mir leider keine mehr bezahlt. Aus Gründen. <lacht> ähm, ja, ich bin sehr dankbar für das letzte Jahr. Ich hoffe, dieses geht genauso weiter, außer dass ich gerne ohne Erkältung weitermachen würde. Aber da sind mein Körper und ich auch dabei. Und natürlich meine Ausbildung weitermachen, die ich erfolgreich meistere. Was gebe ich euch mit auf dem Weg? Seid glücklich, macht was euch gut tut. Schaut in euch, was könnt ihr ändern, um glücklich zu sein. Was wollt ihr ändern und ähm, was ist euch wichtiger, an einem Tag zu machen und macht das. Ich kann gern, wenn ich mit meinen gesamten Umstellungen <lacht> fertig bin und mit mir selbst im Reinen, ein Video nochmal drüber drehen, was ich alles geändert habe und inwiefern es mir gut tat. Wenn ihr das wollt und Interesse habt, könnt ihr ja einen Daumen hoch geben oder einen Kommentar abgeben. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Habt euch lieb. Vor allem selbst und viel Glück und Spaß im neuen Jahr. Und wenn ihr Vorsätze habt, Wünsche oder sonstiges und die mitteilen wollt, dann könnt ihr das Gerne auch schreiben. Ich bin gespannt. Bye, bye.